Meisterwissen, Prüfungswissen kompakt Willkommen zum neuen Format der Firma Lehren beraten vermitteln trat Ich bin Paul, Ihr persönlicher Wissensmanager Das heutige Thema lautet, zentrale Aufgabe der Personalplanung Welche zentrale Aufgabe hat die Personalplanung? Die Bereitstellung der erforderlichen personellen Kapazitäten ist zentrale Aufgabe der Personalplanung Das war ein kurzer Einblick in das Thema, zentrale Aufgabe der Personalplanung